Hallo! Na, wie geht's euch? <lacht> ähm, einige von euch kennen mich vielleicht noch. Ich bin Leonie, ich bin inzwischen 23 Jahre alt und ich habe vor 10 Jahren, glaube ich, angefangen YouTube-Videos zu drehen und hochzuladen, mit 13 Jahren. Und ähm, die, die mich noch kennen oder die mich schon mal vorher früher irgendwann mal gesehen haben, ähm, die haben dann oder die könnten mitbekommen haben, wie ich eben mich die letzten zehn Jahre so ein bisschen entwickelt habe. Ich habe euch immer mal mehr, mal weniger regelmäßig mitgenommen. Ich bin natürlich erstmal noch zur Schule gegangen und habe dann irgendwann Abi gemacht und habe dann so ein Gap-Year gemacht, habe dann angefangen zu studieren, war dann mal im Ausland und habe euch ja eben phasenweise immer mal wieder mitgenommen und... Äh, Jetzt habe ich seit zwei Jahren keine Videos gedreht, weil ich ähm, gearbeitet habe, Vollzeit, fest angestellt. Und ähm, arbeite jetzt aber nicht mehr und habe Zeit und vor allem Bock, mal wieder auf YouTube was zu machen. Und deswegen dachte ich mir, warum nicht? Ähm, ja, das ist so der Plan. <lacht> ähm, also falls, falls ihr mich noch von früher kennt, hi, ich hoffe es geht euch gut. Mir geht's es gut ähm, und ich dachte mir, ich melde mich einfach mal wieder. Und ähm, habe halt, ich habe natürlich äh, jetzt so auch die Zeit, in, denen ich, in der ich keine Videos hochgeladen habe, ähm, selbst YouTube geguckt und das alles so ein bisschen verfolgt, wie sich das entwickelt. Und habe auch, ähm, also ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet. Da habe ich natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, wie sich die ganze Social Media Geschichte so ähm, ja, entwickelt. Und hatte halt eine lange Zeit auch gar nicht so Interesse daran, die Themen zu bedienen die gefragt waren auf youtube ähm, also als ich 13 ich, sorry das video ist komplett durcheinander und das ist auch schon der 20 start ich weiß irgendwie nicht so richtig was ich sagen soll aber ähm, ich laber einfach mal so ein bisschen also als ich 13 war habe ich viel über beauty und schminke und fashion geredet als 13-jähriges Mädchen, das ist irgendwie schon krass. Und dann irgendwann, also auch viel so über mein Leben und damals gab es noch Tags und damals hat man irgendwie Favoritenvideos gedreht und ähm, sowas alles. Und äh, dann hat mich das aber irgendwann nicht mehr so interessiert und irgendwie war Schminke jetzt nicht mehr das, was ich in die Welt tragen wollte. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr thematisch so Richtung... Ähm, ja, weiß ich nicht, philosophische Fragen, könnte man vielleicht sagen, gewandt. Ich habe aber gemerkt, dass Themen wie, äh, ich bade in einer Badewanne voll Schleim oder ich esse 5000 Kalorien am Tag, so viel bis ich kotze oder, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Pranks oder so besser ankamen, wo ich halt jetzt da nicht diejenige war, die das bedienen wollte. Und ähm, deswegen habe ich, also teilweise deswegen und auch weil ich dann auch zwischendurch einfach mal keine Zeit hatte, habe ich das dann so ein bisschen auf Eis gelegt und dann war ich nochmal ähm, für ein Praktikum in New York, wo ich euch in Vlogs mitgenommen habe, so Follow Me Around, früher hieß das mal so. Und ähm, ja, und seitdem ich halt jetzt hier gearbeitet habe, seit ungefähr zwei Jahren, hatte ich dann auch einfach nicht mehr so viel Zeit und ähm, dann ist das so wieder abgeflacht. Aber ich habe natürlich auch die Entwicklung miterlebt und mache sie selber mit, ähm, hin zu diesem ganzen Trend Bewusstleben, Nachhaltigkeit, Ernährung, so, äh, weiß ich nicht, im Einklang mit sich selbst sein. Und das finde ich spitzenmäßig. Und ähm, deswegen dachte ich mir, vielleicht kann ich auch einen Beitrag dazu leisten. Und ähm, traue mich jetzt einfach mal wieder was hochzuladen. Und ähm, gucke jetzt einfach mal, ob noch jemand von euch da ist oder ob jemand Neues Bock hat, ähm, mir zuzugucken und mit mir irgendwie zusammen diesen Kanal zu gestalten. Ich habe natürlich überlegt, ähm, in welche Richtung meine Videothemen so gehen könnten, aber freue mich natürlich auch sehr über euren Input. Also falls ihr Wünsche habt oder Ideen oder so, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich bin offen und habe Zeit und ähm, deswegen ja vielleicht... Können wir uns da so ein bisschen ergänzen. Also meine Ideen waren auf jeden Fall schon Thema Bücher, Lesen, sowas. Ähm, vielleicht mal über Pflanzen sprechen. Ich habe inzwischen eine kleine Sammlung an Pflanzen mir angesammelt. Ähm, dann könnten wir sprechen über sowas wie Ernährung, vielleicht mal ein Food Diary. Oder generell einfach so Vlogs, follow me arounds, wenn euch das interessiert, was ich so mache am Tag. Ähm, ich habe auch mal viel so über so philosophische Fragen gesprochen, einfach so Themen, die mich beschäftigt haben und ähm, bei denen ich einfach mal so meine Gedanken ordnen wollte in dem Video und wo ihr mir dann auch viel eure Gedanken geschrieben habt. Das war immer sehr spannend und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann will ich da vielleicht auch mal wieder ein bisschen kramen. Und äh, ja, das sind so die, die Themen, die ich mir eigentlich vorgenommen habe. Aber ähm, wenn ihr irgendwie Bock habt auf was anderes oder Ideen habt oder so, dann bin ich da auch sehr offen. Also schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ich bin jetzt irgendwie mega gespannt, was ob und was überhaupt für ein Feedback auf dieses Video kommt. Ob noch jemand da ist von früher? Wenn ja, dann lass es mich bitte wissen. Ich hoffe, dass das Video nicht irgendwie so komplett ins Leere geht. Ähm, wie geht's euch? Was macht ihr so? Seid ihr noch da? Worauf habt ihr Bock? Was guckt ihr sonst so? Das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich werde auf jeden Fall diese Woche noch ein Video hochladen. Also ich habe mir da eigentlich schon so ein paar Bücher hingelegt, über die ich gerne sprechen will, die ich euch vorstellen will. Und ähm, ja, dann sehen wir uns schon bald wieder. und. I'm so very excited, also bis dann und tschüss, <lacht> bye bye.